Mein Name ist Hilmar Seger, ich bin bei der Stadtverwaltung Soest und bin dort im Bereich der E-Government-Koordination tätig. Die Stadt Soest ist digitale Modellregion für den Regierungsbezirk Gransberg. Eines unserer Projekte ist die Ablösung der bisher papiergebundenen Kita-Karte durch ein Online-Verfahren. Bisher ist es so, dass die Eltern eine Papier-Kita-Karte durch das Jugendamt erhalten. Da auf dieser Kita-Karte stehen die Daten des Kindes drauf und die Eltern wählen im Nachgang dann bis zu drei Kitas aus, wo, die, wo, ihr, wo sie ihr Kind anmelden wollen. Zukünftig wird es, die, wird es die Möglichkeit geben, dieses Verfahren komplett online durchzuführen. Die Eltern haben nach der Anmeldung in unserem Portal, Rathaus Online, die Möglichkeit, den Service auszuwählen und aus einer... Liste bzw. einer Landkarte, die Kitas in ihrer Nähe auszuwählen. Auch wieder bis zu drei Kitas sind möglich. Nach der Angabe der Daten des Kindes äh, und des Betreuungsumfanges 25, 35 oder 45 Stunden äh, werden die Daten an die, äh, an die entsprechende Kita übermittelt. Sofern diese Kita äh, dieses Kind nicht aufnehmen kann, erfolgt die automatische Weiterleitung dann an die zweite bzw. dritte priorisierte Kita. Anschließend nach Abschluss des entsprechenden Vertrages der Kita mit dem Kind erfolgt eine Rückmeldung an das Jugendamt. Im Jugendamt äh, werden die Daten dann automatisiert in unser Batters ermittlungsverfahren über, übernommen und äh, grundsätzlich besteht dann anschließend auch die Möglichkeit, einen Bescheid online zuzustellen sofern die Eltern ihr Einverständnis gegeben haben. Auch findet natürlich dann auch weiterhin erstmal die papiergebundene äh, Übermittlung äh, des Beitragsbeschreibes statt.